Stier, mein Junge, wach auf! Siehe, die Welt geht aus den Fugen! Du hast deine Fans im Stich gelassen! Es haben sich zahlreiche Fans hier versammelt, um dem YouTube-Star Stier Monowski eine Botschaft zu vermitteln. Seit Monaten veröffentlichte er kein Video mehr auf seinem Kanal, was die Fans hier vor Ort in große Aufruhr versetzt. Ich glaube, du musst ihnen einfach geben, was sie von dir wollen.